Lolas feuchter Traum Ungewolltes Bettnässen im Schlaf Lola hat ihr Chili-Gericht ein wenig übersalzen, was sie dazu nötigt, vorm Schlafengehen viel zu viel Wasser zu trinken. Dieser Umstand lässt ihren Blasendruck über Nacht dermaßen ansteigen, dass sie bei einem Pinkeltraum ins Bett macht. Ihr Freund Ben reagiert auf den nassen Unfall völlig anders als gedacht.